Hey, du kommst nach Hause, öffnest deinen Kühlschrank und siehst, oh oh, er ist fast leer, also musst du einkaufen gehen. Und heute erzähle ich dir, wo du in Deutschland einkaufen kannst, wann du einkaufen kannst und was es dir dann kostet. Und wenn du noch nicht so gut Deutsch sprichst, dann schalte doch die englische Untertitel ein. Ich bin jetzt vom Einkaufen zurückgekommen und ihr seht gleich ein Bild, was ich alles gekauft habe. Dieser Einkauf hat mir 80 Euro gekostet. Ich habe jetzt schon seit zwei Monaten, wie immer, aufgeschrieben, was ich für die Lebensmittel ausgebe. Und es war ungefähr immer gleich, 80 Euro pro Woche für drei Personen. Also zwei Erwachsene und ein Kind. Natürlich, wenn du Single bist und alleine nach Deutschland kommst, dann wird es dir weniger kosten. Aber ich zeige dir jetzt, was ich alles gekauft habe und was das gekostet hat. Zum Beispiel Brot kostet 1,50 Euro. Und Milch, 1,35 Euro für ein Liter. Bananen, 1,30 Euro pro Kilo. Äpfel, 1,50 Euro pro Kilo. Käse, 2,60 Euro, ist aber nicht wenig drin. Dann natürlich auch Eier, die haben mir 2 Euro gekostet. Und eine Packung Nudeln hat mir auch 2 Euro gekostet. Natürlich ist das jetzt nicht alles, was ich gekauft habe, aber das ist ein Beispiel für dich, was du alles ausgeben musst, wenn du für eine Woche einkaufst. So, jetzt hast du noch ein Foto von den zwei letzten Kassenbons gesehen, das war mein Einkauf von dieser Woche und von der letzten Woche. Und du, hast dann, du kannst dann natürlich auch sehen, was die anderen Lebensmittel kosten, nur als Info. Was ich auch noch sagen wollte, ist, dass das nur eine Richtung ist, in die es gehen könnte. Weil es hängt alles davon ab, was du kaufst. Wenn du zum Beispiel nur Bio-Lebensmittel kaufst, dann wird es natürlich viel teurer. Oder du sagst, okay, den ganzen Schnickschnack brauche ich gar nicht. Ich brauche nur ein paar Lebensmittel, dann wird es für dich dann auch billiger in der Woche. Und allgemein zur Frage, teurer oder billiger? Es gibt die sogenannten Discounter. Discounter, sind Supermärkte, die etwas billiger sind, äh, zum Beispiel Netto, ähm, Aldi, Lidl und ein paar andere. <lacht> ähm, und es gibt welche, die etwas teurer sind, wie zum Beispiel Rewe oder ähm, Edeka, aber auch bei Rewe und Edeka kann man billigere Lebensmittel kaufen, die als äh, Hausmarke sind. Also zum Beispiel gut und günstig oder Klassik, glaube ich, heißt das auch mal Riva. Also schau mal, das bedeutet nicht, dass da jetzt nur teure Lebensmittel verkauft werden. Auch da hat man eine große Auswahl. Diese Frage lautet Wann kann ich einkaufen? Und da gibt es nur eine Sache zu beachten. Am Sonntag sind die Supermärkte zu. Das bedeutet, dass du am Sonntag gar nicht einkaufen kannst. Deswegen würde ich es dir raten, in der Woche zu erledigen. Wir kommen jetzt zum letzten Punkt. Das aber super wichtig ist, was muss ich beachten, wenn ich einkaufen gehe? Also erstens, du brauchst auf jeden Fall Kleingeld, wenn du einen Einkaufswagen nehmen möchtest. Da steckst du nämlich 50 Cent oder 1 Euro, je nachdem. Und dann kannst du mit dem Einkaufswagen einkaufen gehen. Am Ende, wenn du fertig bist, bringst du ihn dann wieder zurück, steckst dann so ein Schloss rein und kannst deine, ja, deine 50 Euro dann wieder haben. Äh, dann äh, wäre es auch wichtig, dass du entweder eine Stofftasche oder ähm, so eine etwas äh, ja, dickere Tüte mitnehmen kannst, wohin du deinen Einkauf dann auch äh, reinmachen kannst. Ähm, das hat den Vorteil, dass du nämlich äh, die Umwelt schonst und nicht immer wieder Tüten kaufen musst, weil Tüten in Deutschland kostenpflichtig sind. Also man muss für sie dann auch bezahlen. Es sei denn, es sind so ganz normale Plastiktüten. Die benutzt man oft, um zum Beispiel Obst reinzumachen, also Bananen, Äpfel oder auch Gemüse. Aber auch da gibt es eine bessere Alternative. Es gibt so Plastiknetze, die man einmal kaufen kann und dann wiederverwenden kann. Genau, äh, was wäre denn noch wichtig? Ach ja, äh, Pfandflaschen. <lacht> also, du hast so eine Flasche gekauft, zum Beispiel mit Wasser gefüllt, dann hast du das Wasser ausgetrunken äh, und up, schmeißt sie weg. Nein, nein, das ist ein Fehler. Schau bitte dir diese Flasche genau an. Wenn du dieses Zeichen hast, ja, für Pfand, dann kostet dir diese Flasche noch 25 Cent extra. Ähm, nur ein kleines Beispiel. Sagen wir mal, du hast äh, eine Flasche Wasser für 1 Euro gekauft. An der Kasse bezahlst du aber 1,25, weil die Flasche alleine schon 25 Cent kostet. Ähm, was macht man damit? Wie bekommt man dieses Geld zurück? Ähm, erstmal natürlich austrinken so und dann beim nächsten einkauf wenn du in den supermarkt reingehst siehst du äh, normalerweise irgendwo in der nähe der tür also in der eingangstür steht so ein automat mit löchern drin und du steckst dann einfach diese flasche da rein äh, oder alle flaschen die du jetzt gesammelt hast und klickst dann auf den Knopf und dann bekommst du so einen Bon so, ähm, und mit diesem Bon also ein Zettel äh, mit diesem Zettel gehst du dann an die Kasse und gibst ihn der Kassiererin in oder dem Kassierer und bekommst dann quasi Rabatt also so dein Einkauf dann billiger wird ähm, genau also Pfandflaschen bitte nicht wegschmeißen so Jetzt haben wir alles besprochen, was wichtig ist in Bezug auf das Thema Einkaufen. Wenn dir dieses Video gefallen hat, dann bitte einen Daumen hoch. Falls du noch weitere Fragen zum Thema Einkaufen hast, dann schreib uns gerne in die Kommentare. Wir beantworten diese Fragen sehr gerne. Ciao, ciao!